Dann hätte ich da noch was. Ähm, du hast gesagt, äh, wir sind Frieden und Freude und wenn ich mich so in Frieden und Freude einlasse, dann, äh, ähm, dann habe ich manchmal, oder nein, ich hatte nur einmal das Gefühl, da habe ich mich ein bisschen eingelassen auf Frieden und Freude oder ständig. <lacht> Und da hatte ich das Gefühl, da kam so schön Frieden und Freude und da kam eine irrsinnige Freude und das war dann so, dass da aber ein, wie ein Mechanismus, der das mal ganz schnell ein bisschen unterbunden hat, weil das war viel zu viel Frieden und Freude, was da kommen wollte. Mhm. Ich hatte das Gefühl von gigantischer, ähm, boah, dass ich das nicht aushalten würde oder mein Körper nicht oder ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Es war dann so, wie, dass ich da, als ob da nicht drüber gegangen werden wollte. So ein bisschen geht, mehr nicht. Mhm. Schluss. Es gibt ja, kann es sein, dass da äh, irgendwelche. oder ist es auch wieder dasselbe Mechanismus mit Zusammenziehen oder Gewohnheit oder der Gedanke? Das halte ich nicht aus. Ja, also es ist ähm, in dem Moment wahrscheinlich ungewohnt. Ja, ja. ja. So, ja. Und ähm, das führt ja leicht mal zu so einem Zurückstrecken vom Organismus. Wenn einfach ein ganz ungewohntes Gefühl oder so ist, dass der Organismus sagt: Vorsicht oder sowas. Mhm. Jetzt bei dieser Art von Überwältigenden, mhm. so dieses Überschwemmen mhm. von. Ähm, das fühlt sich halt einfach, das ist halt wie Kontrollverlust sozusagen. Ja völlig, das stimmt, das kann man sagen. So. Achso, mhm. ja. und dann ist halt die Frage, weißt du so, wir haben vorher kurz über Vertrauen geredet. Vertrauen ist auch nichts, was du machen kannst oder ja. sowas. Ja. Ähm, aber wenn, wenn wir sagen Vertrauen, dann gibt es sozusagen dieses Vertrauen in das Gewohnte. Ja. Ja, von okay, ja, okay, da bin ich ja, genau. und da kommt ja. jetzt diese fremde Kraft, die mich irgendwie hinwegspülen will oder sowas. Ja? so Obwohl ist jetzt das Vertrauen in diese Kraft, also in, die, in, diese, in dieses Zusammenziehen ja. Ja. Ja. oder in das, okay, das was sich da zeigt. Ja. Das scheint ähm, Frieden, Liebe und Freude zu sein. Ja? Das andere scheint Angst zu sein. Mhm. Wo ist jetzt das Vertrauen? In welches von beiden? Ne? Oh, verdammt in die Angst, <lacht> in dem Fall. Ja, gewohnt, ja. Erfahrung, ja. so überlebe ich. Ja, und Identifikation mit der Angst, weißt du, so ist es dann ja. halt einfach okay. Ja. Da ist diese Angst, ja, okay. weil einfach, wenn was total ungewohnt ist und Überwältigendes und so ja. weiter ja. und ähm, Ehrfurcht ja, mhm. Dann kann das sein, dass da einfach eine Menge äh, Muster anspringen, die sagen, wow, das jetzt bitte nicht. Ja. Ja. <lacht> ja. Und in der dosierten Form, wie, wie man eine Droge dosieren könnte oder ja, sowas. Ja. Ja. Oh, das sieht aber jetzt voll nach Überdosis aus. So ah, ja, Fall. ja, ja, genau. So ist <lacht> ja, da ist dann keine Vorstellung, das stimmt. Es ist keine Vorstellung von äh, wie, wie das dann weitergeht, also von Planung oder von Kontrolle. Ja, aber was das, dieses scheinbare Ich in dem Moment macht, ja. Ja. Ähm, ist sich, ähm, es ist ja einfach nur eine, ein Bündel von, von Gedanken und den entsprechenden Gefühlen, also diese Schutzhaltung sozusagen ja. und die sagt dann Wow, wenn ich mir jetzt darauf einlasse, hm. dann könnte es aber echt mein Leben eine ganz andere Wendung nehmen, so ungefähr. Ja, dann könnte es, oh, das ist jetzt eine große Entscheidung, sozusagen. Ja. Und dann gibt es da gleich die Tendenz zu sagen, lass uns das noch mal kurz verfahren. <lacht> das nächste Mal vielleicht. Nächstes Mal vielleicht springe ich da vielleicht. Ja, ja, ja. So. ja. Hm. Und, und, ähm, Aber die Sache dabei ist, dass ähm, der Schutz vor der, vor der Wirklichkeit sozusagen ist dieses Denken von, okay, das hat jetzt aber echt Konsequenzen, wenn ich mich darauf einlasse und so weiter, diese Gedankendinger. Ja, aber es ist kein Wissen darüber. Also es ist, nicht, äh, das ist nichts, was gewusst wird, kann ich so sagen, ja? hm. weil das weiß man nicht. Hm. Keine Ahnung, keine hm. Ahnung, was da hm passiert. Aber was du weißt, was passiert ist, da ist ein Gedanke, der sagt, wow, das mhm. ist jetzt aber und so weiter. Ja, ja, ja. Sich darauf einzulassen und die entsprechenden, mhm. ah, das Zurückschrecken sozusagen, das ist was mhm. gerade in dem Augenblick auch ist. Mhm. Ja, ja. Richtig. Ja, und ja. diese Energie von dieser Lebendigkeit, die einfach nicht wirklich eine Grenze zu haben scheint. Ja. <lacht> die hat keine <lacht> Grenze zu dir. Das ist nichts anderes mhm. als du. Das ist was anderes als dieser Gedanke vielleicht, der sagt, oh, das jetzt aber lieber nicht oder so. Mhm. Deswegen ist das, ich, was ich vorher mal gesagt habe, dieser Gedanke hat eigentlich Angst vor dir. Mhm. Okay, wenn du den glaubst, erscheint, erscheint das, was sich da zeigt, als etwas anderes als du. Als eine fremde Macht oder so, statt als nach Hause kommen. Ja, lustig. Völlig verwirrt. Ne? <lacht> und insofern, weißt du, das, wieder das Ding mit, da ist die Liebe und wenn die Verwirrung groß genug ist, ist es keine Entscheidung. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Ja. Weil die Entscheidung, weißt du, wenn du sie jetzt treffen könntest, ja. wäre sie so offensichtlich. Ja, völlig klar. Ja. Aber in dem Moment, wo Angst da ist und eine Identifikation mit dem, mhm. Mit, mhm. Mhm. erscheint es halt wie eine fremde Macht, ja. vor der du ja, dich schützen genau. musst. Ja, ganz ja. genau. Da das ist ein halt Gedanke, der, das halte ich nicht aus, mhm. das sprengt jetzt alles und so weiter, mhm. ähm, statt da ist ein Gedanke, der das nicht verstehen kann, was da abläuft. Mhm. Und mhm. die Gefühle reagieren dann halt mit, wow, was läuft da ab? Ja. Und klar dass der Gedanke, das nicht verstehen kann, ja. das ist nicht seine Baustelle. Ja.